Puh, ich bin echt so Adrenalin. Holle die Waldfido. Das war heftig. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Burger-Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands und ich möchte euch bitten, mir dabei zu helfen, indem ihr einen Kommentar wieder reinhaut. Für den besten Burger Deutschlands, ihr könnt direkt den Burger, den ich im nächsten Video teste, wählen in den Kommentaren. Das heißt, bestes Top-Kommentar kommt der nächste Burger. Also liked ordentlich auch den Burger, den ihr sehen wollt. Also wir sind in Oldenburg und ich sage euch, dieses Video gibt viel her. Also für alle Gourmets unter euch. Mir, als ihr wisst, ich bin, würde ich mich behaupten, wortgewandt, um Essen zu beschreiben, aber bei diesem Video fehlt mir fast die Worte. Ein Brioche, das vom Himmel gefallen ist. Eine Soße. Ich habe das. Mein Kollege Achmed ist heute mit dabei, da müssen die Chips Pringles klein gemahlen haben und da rein, das hat so ein spezielles Aroma, das ist krank, ihr müsst es euch angucken, wir fahren zum ersten Burger und viel Spaß beim Video. Wir sind hier jetzt bei Beef and Beats, euer Kommentar, ich blende es mal eben ein, zum besten Burger Deutschlands, gut gefüllt, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, ich muss es in jedem Video sagen, gut gefüllt. Ja, Also sieht sehr, sehr sympathisch aus, sehr sympathisch hier in der schönen Gasse, da vorne, schöne Natur, Beach Club, Ahmed. <lacht> schön. hier, einfach alles. Einfach alles schön hier. Okay Leute, kurzer Eindruck, was wir hier so am Start haben, damit ihr kurz wofür ich mich entschieden habe. Man kann zwischen drei Brötchen entscheiden, Vollkorn, Brioche und Bob, aber es ist der <lacht> Big ben. Crispy, Crispy, Bacon, Cheddar Cheese, rote Zwiebeln, Gewürzgurke, Salat, B&B, Burgersauce und Kresse. Hört sich schmackhaftig an. Wer soll's sein? Wir gehen gleich in die Küche. Wir haben den Chef am Start. Moin Tobi. Moin, nein. Grüß dich. Ja, der Chef vom Beef and Beef. Richtig. Wie lange gibt's den in Tobi? Äh, Januar 2017 haben wir aufgemacht. 4,5 also Jahre jetzt. Äh, wenn, du, wenn du sagen könntest, so allgemein äh, habt ihr ein Konzept hinter dem Laden, gerade was Burger angeht, oder habt ihr einfach jetzt frei raus oder steckt da irgendwas hinter? Ein paar groben Faden, wo ja ich also tatsächlich. Wir haben tatsächlich vorher zwei andere Konzepte gefahren am gleichen Standort. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Okay, ich mache jetzt das, wo ich Bock drauf habe. Ich ja. habe Bock auf Burger. Wir überlegen uns ein paar geile Rezepte. Und mhm. dann und wie, wie läuft das, wenn man einen Burgerladen gründet? Hast du zu Hause immer Burger gezaubert hast du gedacht, daraus könnte ich geil, die könnte ich verkaufen im Laden, das wird der Renner sein? Hat sich da langsam denn ein neues Rezept draus entwickelt? Wie kam das, dass das auf einmal so eine Karte da ist, wo ihr sieben, acht Burger habt? Die kommen ja nicht aus dem Himmel geflogen, sein. ich ja, mal so. Ich hab mich tatsächlich damals mit einem Kumpel zusammengesetzt. Im Grunde haben wir die ganze Karte echt an einem Abend auf Papier entwickelt. Ach. mit Rezepturen, mit allem? Nein. Und dann äh, haben wir einen Tag Probe gekocht mhm. und Fotos gemacht und fertig war eigentlich. Der, der Rest war Feinschliff. Und beim Fleisch, habt ihr da was, wo ihr drauf zählt? Irgendwie den Schlachter von nebenan oder habt ihr da irgendeine... Genau, es ist tatsächlich mhm. äh, Fleischerei Hämmerling in Delmenmost, mhm. regionales Fleisch aus der Region. Mhm. Dieses ganze, wir verkaufen ein aged und hier mhm. aged und da weitergereift. das ist ein, Meiner Meinung nach ist es alles Quatsch. Ja. Ein geiles Stück deutsches, vernünftiges Fleisch, vernünftig gegart, mhm. bisschen Salz, bisschen Pfeffer nachher drüber. Guter Fettgehalt, habe ich mir sagen gesagt. Genau, Guter ne? Fettgehalt. Ja. Wir werden den Burger testen. Wir gehen gleich nochmal in die Küche. Ich danke dir erstmal, Tobi, ja. für deine Zeit. Mal aufnehmen. Also ich habe vorhin gesagt, welchen Burger ich nehme. Ich nehme doch den, äh, wie heißt er jetzt? Den Roadhouse. Den Roadhouse, weil der Big, äh, der, der Big Ben, sagte Tobi, das ist, äh, der, das ist so der Big Mac, sage ich mal, den, den so viele mögen, so der allgemeine Gaum und der andere. Der Rotos ist so Geschmacksexplosion und ich will Geschmacksexplosion, sag ich dir ehrlich. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Ich das nochmal eben an. Also Leute, wir nehmen, wir nehmen das Brioche Burger, äh, das Brioche Patty Burger bun bin ich absoluter Fan von. Geht nichts anderes und äh, Fleischmedium. Tobi hat gerade gesagt, er trifft es richtig. Wie er es gesagt hat, wer nicht Medium nimmt, ist geisteskrank. Ne? So ist es. <lacht> Nein, jeder so wie er es mag. Ne, Spaß, wisst ihr Bescheid, aber echt ein Medium. So, jetzt geht's ran. Unsere Burger werden gebraten. Ich muss sagen, mega Chaos. Seine Küche wurde schon angekündigt. Wir müssen jetzt mit Ahmed. Ihr wisst, er ist jetzt nicht der Stange, so und kein Fußwerk Achmed. Aber mit Ahmed jetzt auch noch mit in die Küche rein. Das könnte heikel werden. Also wir werden jetzt auch noch einen dritten Burger testen mit äh, Vollkorn. Wir haben nämlich eben zu Tobi gesagt, wir haben das draußen gesehen und so rein oben Optik. Meine ich ich sehe die fisch trocken aus, also, als wäre die nicht das dieses saftige, vollkommen. sondern einfach so dieses reinbeißen und äh, zu viel Brötchen und nicht dieses softe. Aber er sagt, das stimmt nicht und wir werden, wir werden gucken, ob du wahre Worte sprichst, Tobi. Das war ganz wichtig, Brötchen immer einfetten. Oha. Mit Butterschmalz. Ja. Dann kriegst du halt eine geile krosse Innenseite Oha. und ja. die Soße sift nicht so durch. Okay. Du hast ja auch das Problem, dass ja. die Soße so ja. unten am Burger schon runterläuft. Und das, das verhindert dadurch. Jungs, darf ich euch einmal was fragen nebenbei? Ja, klar. Würde, würdet ihr sagen, Tobi ist ein guter Chef? Ja, Der Beste. Ja? Ja. <lacht> Hättet ihr das auch gesagt, wäre er nicht hier neben euch? Ja, <lacht> die Burger, von niemand geringerem als Tobi. Einmal dein Roadhouse, mhm. dann einmal der Cheesy mit Vollkorn Ja. Jo. Mit ich danke dir, Tobi. Dann lasst schmecken. Machen wir, danke, danke. Sieht echt nicht schlecht aus, ne? Auf jeden Fall. Sieht gut aus. Er hat recht. Oder? Ja, ja er sieht es fluffig sieht, aus. Sieht ne? sehr fluffig aus. Ihr merkt erstmal, richtig knackiger Bacon. Man muss ja immer unterscheiden zwischen Geschmäckern, die im Nachgang kommen weil die direkt am Anfang präsent sind. Ohne Käse drauf, außer Frischkäse, ne? Kein genau. Cheddar oder so. Einmal von innen. Und nochmal zum anderen. Den haben wir drin. Also erstmal zum Brot. Es ist tatsächlich nicht trocken. Relativ dezent dafür, dass es ein dunkles Brötchen ist, ein Vollkornbrötchen. Recht dezent und angebracht. Hast du auch das Gefühl, dass du in ein Vollkornbrötchen beißt oder gar nicht? Doch, man merkt es. Ja? Das ist ein Unterschied. Man kann das Vollkorn ja nicht so reinhauen, dass wenn du jetzt so ein hundertprozentiges Vollkorn, schrotbrot oder so beim Becher kaufst, auch von der Backweise, muss doch irgendwas anders gemacht worden sein. Das ist nicht so ein Vollkorn, ist ja oft sehr fest. Und das ist es nicht. Ich werde jetzt in mich gehen. Es geht jetzt erstmal zum Wäsche-Burger. Und am Ende des Videos seht ihr natürlich wie immer die Bewertung. So, wir sind am Start bei Beste. Danke nochmal an Fernandes und an Buschi für den Tipp. Und eins bitte, wenn ihr so einen Namen habt wie Beste, schreibt mir einfach Beste Bürger in Oldenburg, dann denke ich, ja, ja wie heißt der Bürger? Ich habe schon ein, zwei Bürger gesehen eben. Die sehen heftig aus. Aber das heißt ja halt noch nichts. Ich bin gespannt, wir gehen rein. Guckt euch an. Das ist für mich irgendwie, wie soll ich sagen? entspannte Atmosphäre. Also Leute, heute ist Dienstag Double It und es gibt ein Patty umsonst, also das, ist, das äh, schmeckt mir schon mal. Ein Patty umsonst, schmeckt uns das? Da macht mein Bauch. Ja, ja, meiner auch. Was ich übrigens auch sehr fühle, was ich irgendwie so geil finde, durch dieses Prinzip der Empfehlung. Ihr empfehlt mir was, was ihr sehr geil findet, das heißt ja natürlich nicht automatisch, dass ich das geil finde. Ich habe schon Sachen getestet, wo ich dann frage, so, was ist denn der in den Köpfe geraten so, ne? Also ich habe ja unabhängig, auch mal ohne YouTube-Video irgendeinen Test, bin ich nachgegangen, dann denke ich, was... Was wollt ihr von mir so, ne? Aber manche Leute finden das geil, manche das. Und auch heute schauen wir ob Top oder auf Lott. Also, Achmed hat es eben auf den Punkt gebracht, warum nicht einfach den Bürger des Hauses testen, nämlich den beste Burger. Hier habt ihr ihn, auch für die Preise, dass ihr das mal seht. Das ist für Menü und Single, der Burger, 7 Euro, beste Burger. Fairer Preis in Oldenburg, ihr wisst, ich habe Essen studiert, jetzt geht es an den beste Burger, vielleicht sogar der beste in die De ganz Deutschland. Also, ich habe scheiße eben gelabert, es gibt den besten, aber es gibt auch den, den allerbesten. Wir nehmen beide, wir nehmen genau. beide Burger, genau. Und danach teilen wir uns den. Das ist ein Plan. Also pass auf, extra vom Bäcker hergestellt, das Brioche. Eigene Soßen aus eigener Herstellung, Fleisch vom Fleischer Bartsch um die Ecke. Vom Außenkunstwerk Das hier ist der beste und das hier ist der allerbeste. Da ist sogar, wir wollen eigentlich ohne Bacon, jetzt ist Bacon drauf. Achmed hat so gesagt, der scheißt jetzt auf alle Vorsätze, der ist Schwein jetzt sogar. Nee, Mann. Doch, hast du irgendwie gesagt, oder? <lacht> Nein, keine Fake News hier. Also nur fürs Feeling. Burger, wenn es geht, für mich immer außer Hand. Außer man saut sich komplett voll, dann geht das nicht. Oder man ist das erstmal mit einer Frau unterwegs und möchte nicht aussehen wie der letzte Weibmensch, weil man gegessen hat. Ist mir schon passiert, macht nichts. Zieht euch das rein: Saftigkeit passt genau in die Hand. Brioche richtig weich und fluffig. ja Das ist mega saftig. <lacht> ich muss mal kurz meine Gedanken und Worte fassen. Kennt ihr das Feeling, wenn zu viel saftiger Salat auf dem Burger ist oder die Tomate, keine Ahnung, zu viel, ihr beißt rein und es ist einfach nicht saftig in dem Sinne, sondern ähm, es ist einfach zu viel Flüssigkeit. So. Und äh, genau das hatte ich nicht bei dem Burger. Ich habe reingewissen und ich dachte, es kommt jetzt so dieses ganze Tomatenwasser läuft raus. Also irgendeine Soße, die ihr nicht haben wollt, irgendwie zu flüssige Soße auch. Gibt es auch? Natürlich. Darf nicht? Genau in dem Moment vorher, also an Saftigkeit, das muss ich jetzt einfach mal sagen, an Saftigkeit, das Feeling, das Perfekt, der perfekten Saftigkeit, das ist eine 9,5. Nur von der Saftigkeit ist, ne? Ihr habt, es kommt nicht vom Grill, also nicht vom Holzkohlen, aber ihr habt ein perfektes, dieses diese Rostaroma auf dem Burger. Ich schwöre euch, krank. Und dieser Hansierspeck da drauf, oh, dieses meine Speck. <lacht> Den anderen, weil den Ahmed auch noch ist, den muss ich mit Besteck einmal kurz durchschneiden, damit Ahmed auch was zu essen bekommt. Also im Prinzip der beste äh, war jetzt ähm, der Unterschied, glaube ich, die Soße, Soße ja. und Bacon, ne? Und Bacon. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Mhm. Das sieht richtig milchiges Brioche, ich schwör's euch milchig im Geschmack, wie diese Milchbrötchen, die ihr in der Tüte als Kind immer gekauft habt, irgendwie sei es bei Aldi oder sonst wo, diese einfach Milchbrötchen, wisst ihr? Diese Soße, ich würde schwören auf mein Leben, wenn ich es nicht, also ich kann es nicht wissen, aber würde schwören auf mein Leben, da haben die Chips klein gemahlen und in die Soße reingemacht. Ich weiß, dass das ist eine Lüge, aber ich schwöre es dir, Ahmed, die Nachnote, ich weiß nicht, welche Chipsorte, das ist irgendeine Pringles-Sorte, schmeckt haargenau im Nachgeschmack, dieser Nachgang. Von, diesen, von dieser Soße, das ist unnormal. Ich kriegt die Bewertung am Ende des Videos. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist eine enge Küste da oben in meinem Burger-Wenkeln. Das war ich euch jetzt schon mal. Ich sage euch, beste Burger, einfach vielen Dank für diese Empfehlung. Wir sind durch jetzt hier und wir gehen zur Bewertung. Also macht euch gefasst auf eine kranke Bewertung. Also zurück zu Beef and Beats. Knallhart auf den Punkt. Es war ein guter Burger. Ich kann jedem empfehlen, hierher zu fahren. Ich gebe ihnen eine 7,8 von 10, was eine gute Bewertung ist. Begründet, die haben eine geile Soße. Eine geile Soße, die direkt reinkickt mit diesem Jalapeno-Aroma. Der Bacon war schön knusprig. Es war wirklich ein Erlebnis. Er war mir aber schon fast ein bisschen zu kross. Fleisch war gut. Brot war gut, aber es geht nicht über dieses Gut hinaus. Es ist für mich ein guter Burger, aber dieses Brioche, da kann noch ein bisschen mehr diese Explosion. Aber es war ein guter Burger, den man sehr gut essen konnte. Und ja, wir gehen jetzt rüber zur beste Bewertung. Und ich sage euch, diese Bewertung wollte ich umhauen. Ich muss jetzt spontan aus dem Auto springen. Ihr kriegt sie jetzt. Leute, ich muss direkt hier raus. Diese Aufnahme ist spontan entstanden von der Bewertung, weil ich kann diese Gedanken nicht aus meinem Kopf rauskriegen. Das muss jetzt umgesetzt werden. Die Bewertung zu Beste kriegt ihr jetzt. Ich schwör's euch, es war nicht geplant. Es gibt 8,7. Wir haben den besten Bürger Deutschlands jetzt gerade. Äh, äh, es, es ist der heftigste Bürger. Diese Körnung von dem Fleisch, noch nie gesehen. Diese rum auf dem Fleisch, dieser Röstgeschmack, die Saftigkeit in Person, die, das ist perfekte Level. Diese Soße, die nach Pringels geschmeckt hat, dieses Brioche, das einfach nur milchig war. Als hättest du in die, in die beste Milch einen dicken Hieb von genommen. Das ist zu so krass. Puh, ich bin echt ohne Adrenalin. Holle die Waldfilo. Das war heftig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut mir eure Kommentare wieder rein. Für den nächsten, der das kommt, knackt, das Kommentar schreibt. Wenn es mehrere sind, muss ich mir einen aussuchen. Aber ein, ein von denen, der, das, der diesen Burger top, gebe ich 250 Euro. 200, uh, uh, uh. Ich schwöre es euch, 250 Euro Amazon Gutschein auf meinen Nacken. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber versucht euer Bestes. Danke fürs schon beim Video, lasst mir Daumen oben da. Lasst mir... Ich, so, sorry, ich bin gleich weg. Ich, ich fühle mich selber. Ach so, ich bin einfach schnell ausgestiegen. Ich habe schnell die, meine Eindrücke aufgenommen. Ich dachte gerade, meine Aufnahme wäre verloren. Lasst mir Daumen oben da, Kommentar, teilt das Video, Abo da lassen, bis zum nächsten Mal.